Willkommen zu meiner ersten Folge Halb Light 2. Naja, quatschen wir die Schlange und starten wir einfach mal diese Game. Munter ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Womit ich nicht sagen will, dass Sie sonst faulenzen. Niemand hat mehr geleistet als Sie und der gesamte Einsatz wäre umsonst bis... Nun, sagen wir mal, es ist wieder soweit für Sie. Der rechte Mann am falschen Ort kann in der Welt viel bewegen. Also wachen Sie auf, Mr. <lacht> Schnuppern Sie die Asche in der Luft. Weiter geht's nicht. Ja, es geht auf jeden Fall nicht. Weiter. Willkommen. Willkommen in City 17. Sie sind in eine der besten unserer verbleibenden Städte gezogen oder entsandt worden. City 17 bedeutet mir so viel, dass ich meinen Verwaltungssitz hier bezogen habe. In der von unseren Gönnern zur Verfügung gestellten Zitadelle. Ich bin stolz ein Bürger von City 17 zu sein. Daher möchte ich Ihnen, ob Sie bleiben oder nur durchreisen, willkommen in City 17. In Sicherheit. Hallo. Ist irgendwo Müller noch? Die Wachen hielten den Zug an und nahmen meinen Mann zu Hör mit. Er sollte mit dem nächsten Zug nachkommen. Mir gesagt, ja, ich, äh, glaub, das das so ich darf ja auch ihn warten. Willkommen. Willkommen in City 17. Sie sind in einer der besten unserer verbleibenden yes. yes. Städte. City 17 bedeutet mir so viel, dass ich meinen Verwaltungssitz hier die bezogen habe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 und scheinen wie jeder andere auch Und Sie? Und nun zum Bier, das ich dir schulde. Was? Ich bin's Gordon, Barney von Black Mesa. Es? Tut mir leid, ich musste den Kameras doch was bieten. Was? Ich habe mich beim Ordnungsschutz eingeschleust. Darf nicht zu lang dauern. sonst schöpfen Sie Verdacht. muss noch einige Leute verprügeln. Ja, Barney, was, was ist denn? Ich bin gerade bei einem wichtigen Test. Sorry, Doc, aber schau mal, wer hier ist. Grundgütiger, Gordon Freeman. So ganz ohne vorwachung Geht mir genauso, yep. Doc. Er sah schon beinahe im Zug nach Nova Prospect. Also, Buddy, was hast du vor? Ist denn klar? Ist denn klar? Alex ist hier, Wo? Sie weiß sicher ja besser, wie wir ihn hier Na Naja, solange er irgendwo kontrolliert wird, dürfte alles okay sein. Hör mal, ich muss weiter. Wir riskieren so schon genug. In Ordnung, und werden Gordon schön Sie. Geht mir auch. Okay, wir Gordon. So. Du musst alleine zu Dr. Kleines Labor durchkommen. Okay! Oh, ah, das hatte ich befürchtet! Rein Gordon, bevor meine Tarnung aufliegt! Schnell was um das Fenster und raus da und dann immer weiter bis zur Plaza! Ich treffe dich später! Okay! Also, schreibt mir in die Kommentare, äh, was ich mal vielleicht, denn äh, ich will es dir nur mal sagen. Ähm, Leute, ich habe auch Gerichtsmut und da kann man Multiplayer spielen und schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ich mal bei Gelsmut Multiplayer spielen soll. Okay, so soll ich. Okay, Ihre Frage befasst sich mit einem biologischen Kernaspekt unserer Spezies und mit den zugehörigen Sehnsüchten und Doch sind auch nicht gestellte Fragen zu erahnen. Wissen und rücken, was was ist? Mit welchem Recht halten Sie diese ja Entscheidung für die Menschheit? Okay. Ich gucken mal, was da drin ist. Erlauben Sie mir, mich mit unseren Sorgen auseinanderzusetzen, statt mögliche unausgesprochene Fragen zu machen. Das ist Achten, dass wir als Spezies endlich die Gleichheit erlangen können. Diese schlichte Tatsache hat Konsequenzen das war doch mal guck, jetzt habe ich mal mit den Kunden nicht bezahlt EEEEY so, dann gehen wir mal weiter hier soll es verstopfen Kameras Ey, ist der Stoff, hey, is Party? Cool, ich würde aufreißen AHHHHH oh! AHHHHH Shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, du, du, shit, shit, shit, shit, shit, so machen sie doch Sie I just killed Thank mm -hmm. you. Ich Fragen zu beantworten. Zunächst ist es. Oban! Endlich! Das reicht jetzt aber! Nein! Diese Hast Ah, danke, like mein Koffer. Oh, ich hab's. Vielleicht diese auch nicht Ich die abgelaufen, so wie sie aussieht. Oh. hilft oh. in der Kiste. Ich sage ja, ist nichts, das wohl nicht sag's Komm schon. Komm holen Komm ich hoffe, das schon. Komm schon. ich so Oh. Ihr malt. damit. Ihr Was Es tut ihr mit Bein. Keine Ahnung, wie das heißt. Tisch. Ich lasst drauf. Du peakt. Jetzt. Yes. Nimm dich! Kochen! Geh! Ich höre, ich halte dich für Verführt uns hinterrücks und heimlich Fort von Veränderung und Fortschritt. Daher muss er uns werden. Da auch! Bitte! Hey. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Achtung, Eh. Eh. Absolut bei Kooperation mit Ordnungsschutz, vollständige Ratio. Oh, hier rein! Was ist denn so da? Ich bin einig. Achtung Anwohner! Wohnloch als Sozialversorgung sein! Informieren, Kooperation, zusammen! Oh no! Zusammen. Schnell, rein hier! Danke! Da, da, da! Stimmt! Ja, Ihr! Ich hab's! Ah! Uh! That das ich gut nützen werden. <Gülüyor> <Gülüyor> Was ist es? Mr. Freeman, vermute ich. Schlussbemerkung. Sie kommen, kommen langsam in Gang. Aber wenn dann sollte man den Kleiner meinte, du würdest kommen. Hm. Vermutlich hatte die Wegbeschreibung vergessen, oder? Ja. Ich bin Alex Vance. Mein Vater war damals in Black Mesa dabei und mich erinnerst würde ich sicher nicht. Du sagst nicht viel, oder? So. Was machen wir jetzt? Ich habe auch ein public dabei. Der Herr Administrator. Wenn es um Green geht, sieht mein Vater rot. Hier durch. Papa, bist du schneller? Komisch, dass du gerade heute auftauchst. Dads? Kinder. Wir helfen Menschen, zu Fuß aus der Stadt zu fliehen. Eine gefährliche Route zu Dads Labor. Durch die alten Kanäle. Jetzt haben wir vielleicht endlich einen besseren Weg. Lass durch! Durch! Back! -up. Ah! Ich bin die, die eine. Oh ja, bitte. Oh, und übrigens? Meine Güte, Gordon Freeman, bist du es wirklich? Ja, ich fand ihn draußen, den Streuner. Ist schon ein nicht gut, oder? Wir verdanken Dr. Freeman viel, auch wenn er uns nicht selten in Schwierigkeiten bringt. Ich muss sagen, Gordon, dein kommt mir sehr gelegen. Alex hat gerade das letzte Teil unseres neuen Teleporters installiert. Dieser Durchbruch ist allein Ihr Werk, Doktor. Unsinn. Du bist einer unserer Besten. <lacht> Schauen wir mal, ob es funktioniert, okay? Und ist er hier? Mhm. Und ist er hier? Mein Gott, und die sind aufgescheucht. Was macht sie? Die kann er nicht lang bleiben, Doc. Das gefährdet deine ganze Arbeit. Keine Sorge, ich nehme mit. Dann schaut's an. Yes! Mit einem Doppeltransport. Das funktioniert? Ich diese Katze lässt mich nicht mehr schlafen. Aber, aber, es besteht kein Grund zu Besorgnis. Wir hatten seitdem viel dazu gelernt. Sehr viel. Katze? Glaubt, wenn er nicht auf die Straße geht, sondern zumindest die Klamotten wechseln. Was? Oh je, das hätte ich fast vergessen. Barney, ich überlasse dir hier. Muss wieder zurück zum Dienst. Aber okay. also. Ah, verdammt, nimm's mir ab! Ah! Ach, das ist nicht ja. das ist nicht erledigt. Auf keinen Fall. Keine Angst, sie ist gestutzt und völlig ungefährlich geworden. Sie könnte höchstens versuchen, sich mit deinem Kopf zu paaren. Erfolglos. Ich will's nicht mehr sehen! Hier, meine kleine, klopf auf! Nein! Ich nicht will mich eigentlich anbeziehen. Nein! Nein! Vorsicht Lama! Wir gehen leicht kaputt! Verdammt! Es wird Tage dauern, bis ich wieder rauslocken kann. Ha, mit Glück noch länger. Barney, ja. Du kannst nicht mit Tieren! Ja. Nun, Gordon, auf geht's! Stück in den Anzug! Oh. Ich Stopp! Ich! Oh. Los geht's! Okay.